Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind mal wieder im Zillertal unterwegs, auf den Schwimmbachkogel. Aufstieg diesmal aber ein bisschen anders, weil noch weniger Lifte laufen. Es um, ist ziemlich kalt. Der Schnee knirscht aber richtig geil. Und ja, das Panorama ist sagenhaft. Wetter könnte nicht besser sein, nur ein bisschen wärmer vielleicht. Aber gut, frieren tut ihr hinterm Bildschirm Ja, vermutlich nicht. Und von dem her dürfen wir nicht so viel jammern. Aber wir sind auch gut verpflegt. Der Aufstieg ist erstmal noch ziemlich flach. Dann geht es für uns kurz durch die Felsen durch. Aber weit ist es in Summe nicht. Wie viele Höhenmeter werden es sein? 300? Alles miteinander, so 700 und ungefähr so 350. Oh, Dappen, ja. Cool, oder? Super. Also 350 eine, wir fahren dann weiter runter und müssen dann, nachdem wir abgefahren sind, wieder ein Stückchen aufsteigen. Krass ist die Ruhe. Ja, die Ruhe ist echt super fein. Und das Wetter ist halt wirklich krass. Also es ist, schöner geht es einfach nicht. Unvorstellbar, aber im Februar ist die Sonne schon so stark, da geht es bei starken Minusgrade, dass man so aufsteigt. Im Jänner, Dezember war es nicht möglich. Die Sonne hat es echt. Da oben sieht man jetzt auch schon, wo unsere Reise hingeht. Seht ihr es oben links? Da kann man das Kreuz schon sehen. Ja. Ja, ah, oben sind wir. Juhu. Kleiner Gipfelschwenk gibt es jetzt trotzdem, den kennt ihr zwar schon, aber heute ist es wirklich bombige Aussicht. Der Martin fahrt schon für die nächsten Touren. Wie ja, genau. so oft. <lacht> Und ja, wir sind froh, wenn es wieder ein Stückchen runtergeht, weil hier oben ist es saukahl. Ein paar Zimmer, gell? Oder mehr oder weniger, da geht es ein bisschen besser vom Wind, oben war es unangenehm. Und wenn man dann noch was umklagen muss, ich habe da so Bikehand, hand schon mal zu. Finde ganz praktisch. Und jetzt muss wir kochen, oder? <musik>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 Hier unten ist es viel wärmer und Augenstange. Laugenstange, Landjäger und noch beim Auspacken. Das war's von uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, jetzt warten wir dann schon wieder die nächsten Abenteuer. Oder? Mo morgen geht's weiter. Ja. Jetzt sind wir schon wieder zurück im Skigebiet. War echt cool heute. ist eigentlich ein Wahnsinn, was da noch möglich ist. Gell? Man meint es gar ja. nicht. Und ja, noch hast du aufwärmen, weil es war echt kalt. <lacht> <lacht> Ciao. <lacht>